In der Cañada, im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, herrscht ein Klima des immerwährenden Frühlings. Deshalb wird in der Region einer der besten Cafés Mexikos angebaut. Hier liegt San Pedro Xochiapam. Vier Stunden Fahrt über unbefestigte Straßen trennen das kleine Dorf von der nächsten Stadt. In die Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca ist es eine halbe Tagesreise. In Xochiappam leben die Menschen von der Landwirtschaft. Früh sind sie auf den Beinen, versorgen das Vieh, bereiten Tortillas zu. Und dann geht es aufs Feld. Kaffee ernten. Die Kaffeeplantagen liegen um das Dorf verstreut in den Bergen. Der morgendliche Fußmarsch zu ihnen dauert für viele mehr als eine Stunde. Kurz hinter dem Ort treffe ich Isaias Perez auf dem Weg zu seiner Parzelle. Als kleiner Kaffeeproduzent gehört Perez der Genossenschaft Yeni Naban lebendiges Licht an. Café con otro país de buen Denn über die Genossenschaft kann er seinen Kaffee zu besseren Bedingungen verkaufen als bei den Coyoten, den Kaffeeaufkäufern. Weiter geht es zur Kaffeeplantage von Marcelino Quintero, eine halbe Stunde Fußweg entfernt in den Bergen. Auch Quintero ist Mitglied der Genossenschaft Jeninaban. Am späten Vormittag trifft er sich mit Juan Jiménez und einem Landtechniker auf seiner Plantage. Gemeinsam besprechen sie Möglichkeiten, die Pflanzen gegen den kaffee zu schützen. Eine Pilzerkrankung, welche die Ernte zerstört. Die Genossenschaft Yeni Ban stellt ihren Mitgliedern kostenlos Saatgut zur Verfügung erklärt Juan Jiménez. Die neuen Pflanzen widerstehen nicht nur dem Kaffeerost, sondern liefern auch Bohnen von höherer Qualität. Wenige Tage später treffe ich mich mit Kaffeeproduzent Jiménez in der Geschäftsstelle der Genossenschaft in San Francisco Tutla am Rande von Oaxaca-Stadt. Während Jiménez meine Kaffeebestellung fertig macht, erklärt er, wie Naban funktioniert. Es ist eine Organisation der kleinen Produzenten, Männer und Frauen des Oaxaca. 900 Frauen und Männer aus den verschiedenen Regionen Oaxacas haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihren Kaffee zu vermarkten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Büro in San Francisco. casa Hier wird nicht nur der Kaffee geröstet und gemahlen, hier wohnen auch die Genossenschaftsmitglieder wenn sie nach Oaxaca-Stadt reisen müssen. Denn Jeni Naban hat keine angestellten Geschäftsführer. Die Leitung der Genossenschaft wird durch Mitglieder übernommen, die von der Generalversammlung alle drei Jahre gewählt werden. Aber auch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich Jeni Naban von anderen Kaffeeproduzenten. Frauen sind gleichberechtigte Mitglieder der Genossenschaft. Keine Selbstverständlichkeit im Süden Mexikos. Vor allem auf dem Land wird ihnen immer noch die Rolle der Hausfrau zuteil. Und sie haben sich dem Willen ihrer Ehemänner unterzuordnen. Als ich mich schwer beladen mit herrlich duftendem bio verabschiede, verrät mir Juan Jiménez seinen großen Traum. Eines Tages soll der Café der Genossenschaft Yenina Ban unter ihrer eigenen Marke, Michisa, in Deutschland verkauft werden.